Hallo ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda blättert. Yeah, ist es wieder Zeit und ich habe mir dieses Mal eine relativ frühe Ausgabe geschnappt und zwar vom Februar 92. Ja, wie ihr seht, Hauptthema Chip and Chap. Das NES steht auf jeden Fall hier noch voll im Fokus, da der Game Boy so ein bisschen und vom Super Nintendo war hier noch absolut keine Rede. Das taucht ja noch nicht auf, logischerweise, weil es auch noch nicht released wurde. Ja, Chip and Chap, super Spiel. Ich weiß auch noch, wie ich dieses Magazin als Kind hatte, also nicht genau die Ausgabe, aber... Die Ausgabe, also ihr wisst schon, was ich meine. Grammatik und so. Ja, da gibt es tolle Unterschiede. <lacht> Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was uns hier in dieser Ausgabe erwartet. Ne? Wie man sieht, auch Mario und Luigi sind schön im Spielefieber. Und ach, ihr sagt es ja auch jedes Mal im Kommentarfeld und ich ja auch jedes Mal bei jedem Video eigentlich. Ich mag einfach diesen alten Zeichenstil. Das hat so ein bisschen bisschen was Runderes, Sympathisches, irgendwie finde ich einfach. Keine Ahnung was, aber vielleicht ist es auch die, die Kindheitserinnerung, die einen triggert, aber... Ich weiß nicht. Ich finde es einfach herrlich. Hier natürlich auch schön mit dem Flugzeug und dem U-Boot aus Super Mario Land. Herrlich auf jeden Fall. Ja, Specials. Äh, Chip and Chap. Das Cover-Thema gleich auf 4 bis 11. Also auf, auf ganz vielen Seiten. Panda, Mathe, auf 7 Seiten. Ich und Mathe super. Paar Freunde, ich sage euch, also ich bin voll der Mathe-Profi ohne Ende. Der hat einen Super AC Pro AM auf dem Gameboy, wie man hier auf dem Cover sehen kann, die stellen hier auf jeden Fall diese vier spieler Multiplayer-Fähigkeit in den Fokus. Schauen wir mal, hat glaube ich nie ein Mensch damals am Game Boy gemacht, aber es ist natürlich schön, dass es möglich war, auf jeden Fall. Ja, NES-Spiele, Super Mario Bros. 3, Border Dash, Little Nemo, Legend of Zelda. Äh, ja, Legend of Zelda war ja da eigentlich schon so ein bisschen älter, ne? Ich denke mal, wollen sie mal so ein bisschen nochmal in den Fokus rücken, denke ich mal. Game Boy-Spiele, Blades of Steel. Hm. Bin gerade etwas überrascht, ehrlich gesagt, weil... Okay, es ist eine relativ kleine Ausgabe, aber da gab es noch mehr Gameboy-Spiele zu der Zeit, oder? Obwohl der Gameboy, da kam ja hier 91 raus, wahrscheinlich zu meines geschäft ich weiß es leider nicht genau. So viel gab es dann wahrscheinlich noch nicht, aber mehr als das doch auf jeden Fall. Hm. Schauen wir mal, also ich würde sagen, ein Spielen ist es relativ überschaubar in diesem Magazin. Es ist auch nicht die dickste Ausgabe, aber da mussten man sich natürlich erst ranarbeiten, ne? Aber fangen wir gleich mal an. Lange genug äh, gelästert und äh, entsetzt festgestellt. Kommen wir hier zu Chip and Dale, dem Cover-Thema. Ja, habe ich, äh, hab ich da ein tests -Video zu gemacht? Ich bin mir gerade sicher. Also ich habe ja am Anfang von meiner Kanalgeschichte auch so ein paar NES-Tests gemacht, aber irgendwann wollte ich das so ein bisschen streamline und nicht zu viel, zu viel machen. Und deswegen ist das ja heute eher so bei hauptsächlich Game Boy, Super Nintendo und natürlich auch Game Gear-Tests. Äh, wisst ihr ja, aber, wenn, wenn, wenn weil man einfach zu viele verschiedene systeme hat man verliert einfach den überblick und deswegen wollte das etwas streamline aber ich meine ich habe einen test dazu gemacht das ist ein sehr sehr schönes spiel eines dieser alten schönen Capcom Uh, Disney-Spiele, super. Ich habe auch die Serie geliebt ohne Ende als Kind. Ich fand das immer so super, so ein bisschen abenteuermäßig. Ne? Ihr habt wahrscheinlich alle die Anfangsmelodie im Kopf. mit chip Ritter des Rechts. Okay, ich sollte nicht singen, ich kann nämlich nicht singen. Aber super. Ich, also war eine meiner Lieblingsserien auf jeden Fall. Ähm, zumindest von, von diesen in dem Bereich, so, also Ducktales war meine Lieblingsserie, glaube ich. Dann kam schon fast Chip Chap, würde ich fast behaupten wenn ich gerade nichts vergesse dann gab es natürlich noch hier Captain Baloo und äh, Dark Queen Duck war auch ziemlich geil das war zusammen mit Captain Baloo so auf Platz 3 obwohl ich glaube Dark Green Duck auf Platz 3 und Captain Baloo auf 4 ich hoffe ich habe keine Serie verpasst aber ich schweife schon wieder ab schönes Spiel der ähm, ja, Plattformer ihr spielt entweder Chip oder Chip eure Taktik ist im Prinzip, man sieht es hier vielleicht, also die ganze Weltengestaltung, ich zeige euch hier das mal so ein bisschen ausschnittsweise mehr in den Fokus. Ähm... Ist natürlich die ganze Welt, ist natürlich dementsprechend aufgeteilt, weil ihr seid ja die, diese ähm, Erdmännchen, nicht? Erdmännchen oder Erdhörnchen? Ich bin mir gerade unsicher, welche Tierart da ist die richtige ist. Ja, es ist natürlich alles so ein bisschen groß gestaltet, ne? die, die ganzen Welten, wie ihr seht, hier. Ich zeige es auch nochmal in die Kamera. Wie ihr seht, das ist natürlich hier so ein bisschen mit, mit, mit irgendwelchen äh, Masten, wo, Elektro- also Elektromasten. Mensch, Panda. Ich sollte nicht noch nach der Arbeit abends noch schnell ein Blättervideo aufnehmen. Da habe ich am Tag eindeutig zu viel gelabert. Bitte äh, verzeiht mir das und seht mir das nach. Auf jeden Fall, ihr seid klein und dadurch ist natürlich alles so ein bisschen entsprechend gestaltet. Was natürlich sehr, sehr schön ist und kreativ ist. Da kann man natürlich viel draus machen. Und eure Hauptattacke ist, dass ihr nicht irgendwelchen Gegnern auf den Kopf springt, wie bei Mario oder ähnliches, sondern ihr hebt so Kisten auf und. Werft ihr dann auf eure Gegner. Ja, damit kommt ihr im Prinzip durch. Es sind natürlich auch Äpfel und so weiter. hier durch so eine Bücherei kämpft ihr euch. Das geht natürlich jetzt sehr, sehr stark auf die ganze Level-Architektur ein. Also ich finde ein sehr, sehr schönes Spiel. Die Grafik ist super, das Setting ja sowieso. Und wie ihr seht, hat man dann natürlich auch äh, so ein bisschen mit den Zonen und so. Da haben wir natürlich auch so von Super Mario das 3 gelernt, dass man auch so Level-Auswahl hatte und so weiter. Wunderschönes Spiel, hat auch einen schönen Soundtrack, eines dieser wirklich klassischen guten Capcom Disney-Spiele. DuckTales ist ja auch von Capcom damals gewesen, also da könnte man zu der Zeit mit Disney-Spielen definitiv nichts falsch machen. Ein Hit nach dem anderen auf jeden Fall. Äh Ach, so süß, dass hier noch so ein Schlusswort sagen, ne? Äh, so, so richtig hier so so alte Werbetechnik Chip and Chip. world This Comic-Figuren auf dem NES. Wir wünschen euch viel Spaß. <lacht> Fantastisch. Ich habe da immer so einen so, so, so ein, so ein uralte Werbung Kommentator Stimme im Kopf. Ich weiß auch nicht, wieso. Kommen wir hier schon in den Leserbriefen? Ja, wunderbar. Ja, äh, Gucken mal, ob wir hier was Interessantes haben. Wow, hier hat jemand eine Karte gemalt. von ach, Battle of Olympus. Genau das Spiel, was ihr auch mir immer empfehlt und ich bei jedem Video gefühlt sage, boah, das sieht aber interessant aus, da sollte ich vielleicht mal reinschauen und jedes Mal sagt ihr alle ja, macht das, aber irgendwie, ja wie gesagt NES, das ist bei mir momentan so ein bisschen unter dem Radar ähm, Ihr kennt es vielleicht auch selber, wenn man äh, sammelt, dann muss man das irgendwie so ein bisschen streamline, weil sonst hat man da irgendwie zu viel durcheinander. Äh, Schönes Spiel auf jeden Fall soll ich mir irgendwann mal angucken, auf jeden Fall A-Type, super Zeichnung ähm, das ist aber echt eine geile Zeit Ach, Das ist hier, ist das hier von dem Kind? Nee. Glaube ich nicht. Ha. Also wenn das hier von, von, von einem kindlichen Zuschauer gemalt ist, also die Grafik finde ich eigentlich ziemlich geil. Glaube ich aber nicht. Auf jeden Fall äh, sehr schön, Briefe natürlich wie immer, schöne Torte auch. Ja, kommen wir zu RC, äh, Super RC Pro AM. Ja, super Spiel. Ich habe das Spiel damals mit meinem Bruder auf dem NES hoch und runter gespielt. Also das RC Pro AM, nicht das Super RC Pro AM. Den Teil auch für den Game Boy hatte ich damals nicht, aber habe ich natürlich hier auch in neuen Zeiten als Sammler natürlich auch nachgeholt. Wunderbares Spiel. Also im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen. Wie ihr seht, ist die Ansicht halt so leicht äh, schräg drauf und ihr spielt halt, ja so ferngesteuerte Autos im Prinzip. Gibt es natürlich auch verschiedene Upgrades. Ne? Äh, mit Reifen habt ihr das Bestes Handling, Batterien äh, habt ihr äh, Beschleunigung ist besser, Motor ist die Höchstgeschwindigkeit besser, also nee, das ist das übliche halt. Ne? Da Man natürlich jetzt keine großen, riesigen Experimente, ist halt super, gibt es natürlich auch verschiedene äh, Sachen und natürlich kleine Waffen wie Raketen und so. Besonderheit hier ist natürlich, was jetzt natürlich jetzt auch groß hier ähm, feststellen. Dieser Vier spieler modus ähm, Finde ich allerdings ähm, wie gesagt, ich glaube damals hat den effektiv niemand genutzt oder das war nur bei mir damals so, ich weiß nicht. Aber habt ihr damals je, war, jemals ein Super Nintendo Spiel zu viert gespielt? Wenn ja, haut es mal in die Kommentare rein, es würde mich echt mal interessieren, ob das irgendwer damals regelmäßig oder wie es nur einmal gemacht hat. Ähm, hm. Problem war natürlich immer, alle vier mussten auch das Spiel haben und als äh, Kinder, man, man hat natürlich fleißig immer die Sachen durcheinander getauscht, aber es hatte nie irgendwie, dass die Spiele so weit verbreitet haben, weil ich muss mir das Spiel ja nicht kaufen, weil Kumpel XY hat das ja und wenn ich das Spiel will, kann ich mir das ja ausleihen. So war das bei mir zumindest. Aber hey. Da ja, gibt es natürlich hier auch verschiedene Gefahren. Finde ich schön, dass sie hier so so echt schöne, stimmungsvolle Zeichnungen extra gemacht haben. Ne? Es gibt natürlich hier die üblichen äh, Pfützen, äh, denn hier die Öldinger, die ein äh, Dingens durcheinander bringen und so weiter. Ja, das Übliche halt. In ne? verschiedenen Strecken gibt es natürlich auch... Ähm hier auch nochmal cool im Detail erklärt. Auch hier sieht man, ne? das sind so die alten Zeiten. In der heutigen Zeit würde man niemals hier einfach so einen weißen Hintergrund auf so einer Seite machen. Das würde man irgendwie besser gestalten. Aber hier, ha, guckt euch das Promofoto an. <lacht> auf einer Rennstrecke mit Rennautos im Hintergrund sitzen sie da und spielen so viel Super RC Power M. Herrlich, was, was sich die Marketing-Fuzis immer so ausgedacht haben. Ne? Herrlich. Auf jeden Fall ein wunderbares Spiel, kann ich nur empfehlen. Weiteres wunderbares Spiel: Super Mario Bros. 3. Habe ich mal eine sehr interessante Geschichte zu der oder Dokumentation zu der Entwicklung gesehen. Bei den Gaming Historien. Ist ein englischer Kanal, kann ich euch aber sehr, sehr wärmstens empfehlen. Sehr, sehr interessante Hintergrundgeschichte, wie diese ganze Entwicklung war. Und ähm, ach, das ist eines der besten Super Mario-Spiele, die es gibt, finde ich. Super Spiel, haben so viel da reingebracht, wenn man bedenkt hat, wie das auf dem NES mit dem ersten Teil so relativ primitiv, an, aber primitiv, aber gut angefangen hat. Und was für eine Riesensteigerung dieses Spiel hier schon ist. Boah, herrlich. Aber so im Detail gehe ich jetzt ehrlich gesagt auf das Spiel gar nicht mehr ein, weil, ganz ehrlich, kennt mehr von euch dieses Spiel nicht? Ja, ne? Seht ihr, ihr habt es zumindest alle mal gespielt, ihr habt alle so ein bestimmtes Gefühl dafür. Ich weiß noch, dass ich das als Kind damals nicht hatte, aber ein Kumpel hatte. Das, da hatte ich aber schon ein Super Nintendo. Aber trotzdem bin ich immer zu diesem Kumpel gedackelt und wir haben zusammen Super Mario Bros. 3 gespielt. War das einfach so, dieser kindlichen Vorstellung war diese 16 mit Super Nintendo. Gar, äh, klar war da schon ein grafischer Sprung und so weiter. Aber diese Feinheiten hat man da doch gar nicht so erfasst, finde ich. Und da war es einfach super, dass das trotzdem auf dem NES so aussah. Also herrlich. Super, super Spiel auf jeden Fall. So, jetzt haben wir schon das Comic. Ich würde sagen, wie immer, ich halte mal die Finger weg. Wenn ihr es lesen wollt, drückt kurz die Pause-Taste. Das machen wir ja immer so. Äh, ah, hier, komme ich hier, das NES-Spieleberater. Den habe ich dir hier doch auch irgendwo mal ein Video zugemacht. War es das schon? Ja, hier, wie, wie man sieht, ist das hier leider wieder so eine Ausgabe, wo anscheinend die nicht die Mitte fehlt. Ach, das, das ist die Mitte, das ist das Poster. Wunderbares, Legend auch selber Poster. Herrlich. Auch hier so richtig hier mit den wo was ist. Das waren hier noch wirklich hilfreiche Poster, ne, Freunde? Ähm, klar, diese spätere natürlich hier. Ähm, ich habe hier zum Beispiel auch an der Wand äh, einen Links Awakening Poster hängen. Das ist natürlich auch super. Aber das war noch richtig hilfreich. Und ich weiß noch... Ähm, dass mein Bruder sich Zelda damals, das war wirklich Ende der 80er, Zelda von einem Kumpel geliehen hat. Und man musste ja sofort, dass es ein besonderes Spiel ist, weil es ja in dieser goldenen Cartridge, also in diesem Modul war, das so golden war. Aber ich habe damals überhaupt nichts gerafft. Aber ich habe da schon gemerkt, dass das Spiel etwas Besonderes ist, ganz einfach. Weil diese ganze Spielweise war so offen und so besonders. Boah, wow, herrlich. Ich kam nicht weit, ich habe nicht viel gerafft. Das Spiel war immer so ein Mysterium für mich, aber ich habe es immer wieder versucht, ja, wie man es damals halt gemacht hat. Jetzt ne? <lacht> so gucken wir uns mal die Top-Spiele an. Auf dem äh, äh, Gameboy, Super Mario Land, ist klar. Gargoyles Quest, klar. Turtles, super Spiel. Tetris und Fortress of Fear, okay, gut. Wie gesagt, die Spieleauswahl war zu der Zeit natürlich relativ eingeschränkt. Unterschreibe ich aber, super Spieleauswahl. Wenn man bedenkt, dass diese Spiele auch gleich zu, zu, zu Beginn erschienen sind. Okay, Fortress of Fear, es mag jetzt die Qualitätsmäßig, ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Ich habe natürlich so ein bestimmtes nostalgisches Verhältnis dazu. Ähm, ach, aber mal gucken, was die Profis sagen. Super Mario Land, Tetris sowieso, Quirk, auch ein super Spiel, hatte ich auch damals gehabt. Dr. Mario und Gargoyles Quest, würde ich auch so unterschreiben. Auch perfekt. Das NES, die Leser: Legend of Zelda, Super Mario Bros. 2, äh, 2 Mega Man 2, Super Mario Bros. 1. War da Super Mario Brothers 3 noch nicht erschienen? Und warum ist das da noch nicht da? Ach doch, da. Bei Profis ist es gleich oben. Dann ist es wahrscheinlich relativ frisch erschienen, nehme ich mal an, dass es bei Lesern noch nicht so angekommen ist. Also, Super Mario Bros. 3, Zelda Battle of Olympus, Dr. Mario und Kiki Cubicle. Hm. Irgendwo habe ich den Namen auch schon mal gehört, aber hey. Naja, schauen wir mal. Und der Mario hat in der Postabteilung Überstunden geschoben anscheinend. Achso, hier die so... Ähm das ist in Deutschland, die sind natürlich auch für technische Sachen auch immer da. Finde ich auch herrlich. Ne? Ich habe mein NES ordnungsgemäß an das Fernsehgerät angeschlossen. Ich weiß noch, wie mein Vater da wirklich ne, nicht Stunden, aber äh, es da war damals nicht so äh, nicht so einfach wie heutzutage auf jeden Fall irgendwas an so einen Fernseher anzuschließen, ne? den richtigen Kanal auswählen und so weiter. Heute haut man das HDMI-Kabel rein und gut ist. Das war damals durchaus immer so ein bisschen gefummel auf jeden Fall. Ja, Boulder Dash auf jeden Fall ist auch ein Klassiker, der ist anscheinend auch auf dem NES gefunden hat. Die Version habe ich persönlich noch nicht gespielt, aber natürlich, ich glaube, auf den C64 bei dem Kumpel habe ich das damals gespielt. Das war so mein erster Berührungspunkt zu Boulder Dash. Im Prinzip ist das Spielprinzip relativ einfach. Ich weiß, im Prinzip ist es im Prinzip. Ich halte euch hier mal, die meisten von euch werden es auch kennen, hier so, so ein Dings, äh, so, so, so, so ein Level rein. Ähm, ihr seht ja so diese verschiedenen Ebenen. Äh, die blauen die könnt ihr wegbuddeln, um an Edelsteine zu kommen. Problem ist natürlich auch, das hat eine Gravitation. Das heißt, es ist keine Draufsicht, das ist wirklich hier so eine Seitenansicht. Und ihr seht diese gelben Steine. Und wenn natürlich die Erde darunter weg ist, dann fallen die runter. Man muss natürlich aufpassen, dass ihr nicht erschlagen werdet oder ähnliches. Äh, ist im Prinzip so ein bisschen, ja, so ein Action-Puzzle-Spiel, würde ich sagen. Und Die Zeitschrift fällt ja auseinander. Ich sollte das hier nicht machen, das wir den Knicken. <lacht> ja, es ist leider so mit den älteren Zeitschriften, dass die, dass die mittlere Bindung manchmal nicht mehr so stark Absoluter Klassiker, muss es natürlich auf, auf verschiedenen Systemen geben, auf jeden Fall. Ja, Little Nemo The Dream Master, auch ein schönes Spiel, habe ich auch einen Test zu gemacht. Schöner Plattformer, ist ziemlich schwer, was man gar nicht so bei der äh, Anmutung irgendwie vermutet. Besonderheit ist hier halt, dass ihr mit Süßigkeiten diese Tiere hier füttern könnt und dann in diese reinschlüpfen könnt. Ich weiß, etwas seltsam, aber im Prinzip äh, eignet ihr euch dadurch die, diese Kräfte dieser Tierwesen an. Ne? Das heißt, der Mauerwurf, der kann halt durch die Erde buddeln, die Eidechse, die kann halt an der Wand lang hochlaufen und so weiter. Wie gesagt, ist halt etwas komisch, dass man da so reinschlüpft. Da darf man nicht so näher dran nachdenken logischerweise, aber hey... Die Logik. Das Ganze basiert übrigens auf einem Comic aus den, ich glaube, 20er Jahren. Also uralte Lizenz wurde dafür genommen. Das ist keine, keine frische IP. Das ist wirklich eine Lizenz, aber von wirklich einer uralt Comic Serie. Auch hier äh, schöne Gestaltung, natürlich. Ja, gut, äh, Little Nemo in, in, in Dream World heißt es, oder? Äh, The Dream Master. Also, natürlich, so, so eine Art Traumwelt, und dadurch, dadurch natürlich sehr fantasievoll gestaltet. Schöne Sache. Blades of Steel. Oh, ich hab's geliebt. Ich hab's geliebt. Super Spiel ist ein Eishockeyspiel. Und ich kann eigentlich mit diesem Sport an sich immer noch nichts anfangen und damals auch nicht. Aber ich habe das Spiel geliebt ohne Ende. Ich habe es gezockt und gezockt und gezockt. Ich glaube, ich weiß auch, dass ich relativ enttäuscht war. Weil irgendwie hatte ich bei, ich hatte nur irgendwie den Namen Blades of Steel gehört. Und es klang irgendwie voll cool, dass das ein Eishockey-Spiel ist. Das habe ich damals gar nicht gerafft, als ich es mir gewünscht habe. Oder ich weiß gar nicht, ob ich es mir gewünscht habe oder einfach geschenkt bekommen habe. Egal. Auf jeden Fall äh, sehr schön. Und ähm, was natürlich hier richtig geil war, dass man sich so auch kloppen konnte. Das war, das war immer so ein bisschen das Highlight. Schönes Spiel, äh, super fluffiger Soundtrack super Spielgefühl, also auch wenn ihr kein, kein ähm, ja, Eishockey-Fan seid, könnt ihr hier auf jeden Fall mal reinschauen und da mal mal spielen, das Spiel Modul kriegt man relativ günstig, damit kann man echt nichts falsch machen und so eine Runde zwischendurch ist das ist auf jeden Fall immer gut. Legend of Zelda, ja wie gesagt, der Klassiker hat eine ganze legendäre Serie losgetreten, äh, wir haben die Karte ja schon in der Mitte gesehen. Ich war damals sehr, sehr verwirrt. Ich wusste nicht, was man machen soll, weil es war auch alles auf Englisch, es war nichts auf Deutsch. Und als Kind ist es dann da wirklich sehr, sehr schwer, dann irgendwie reinzufinden. Also, ne. Aber auch da zu dem Spiel sage ich jetzt auch nicht so viel, weil, hey, ne, ihr kennt es wahrscheinlich alle. Die Qual der Wahl. Ein paar Empfehlungen. Ähm, Sportspiele, dieses Super Spike v Ball NES. Da haben wir doch letztens auch eine, eine ältere Ausgabe gehabt, wo das voll gehypt wurde. Ne? Ich kennt keinen, der das irgendwie gespielt hat, ehrlich. Ich weiß nicht, warum die das hier so versuchen zu hypen. Aber ich weiß, Nintendo World Cup auf den Game Boy und auf den NES unterschreibe ich. Absoluter Klassiker, braucht jeder. Strategiespiele, Dr. Mario oder Quirk? Ja, hm. Strategie in der heutigen Zeit würde man, glaube ich, eher so Rätselspiele oder sowas sagen. Also zumindest Quirk, das ist kein Strategiespiel. Also ja, das, dann merkt man, dass damals diese, diese Genrebegriffe noch so ein bisschen offener waren. Ne? Action-Spiele, Amazing Spider-Man, ja, manche lieben es, manche hassen es oder ja, nicht, manche hassen es. Aber ich mag es auf jeden Fall nicht, ich hasse es nicht. Ich finde die Steuerung bei Amazing Spider-Man einfach zu fummelig, da teilweise hier mit den... an der Decke lang zu und... Ach nee. Gehen mir weg, gehen mir weg, das macht echt keinen Spaß. Die ja, Adventure-Spiele, Gargoyles Quest und Legend of Zelda, super Wahl, hat auf jeden Fall hier alles sehr gut gemacht, würde ich sagen. Ja, der Game Boy, er kam sah und sieg, da hat anscheinend hier irgendein Deutscher Spielepreis von 1991 gewonnen. Verdient, würde ich auf jeden Fall sagen. Hier wird auch Werbung für die Spieleberater gemacht. Ja, finde ich schön. Habe ich auch zu beiden schon ein Video gemacht. Falls ihr mal Interesse habt, einfach bei meinem Kanal, bei, bei der Blättert-Playlist mal reinschauen neue Vorstellung, diese NES und Gameboy Boy werden bald erhältlich sein ja, Mega Man Dr. Wileys Rache, super Spiel ist auch eine exklusive Entwicklung für den Gameboy gewesen und mein persönliches erstes Mega man Spiel aller Zeiten natürlich ziemlich schwer wie es halt Mega Man typisch halt ist ne? und als Kind habe ich es nie durchgespielt als Erwachsener glaube ich auch nicht, weil ich da überhaupt keine Geduld mehr habe, aber super Spiel finde ich, haben sie so schön dieses Mega man Prinzip auf den Gameboy portiert, ich habe damals wirklich Stunde um Stunde um Stunde wirklich versucht und möglichst versucht diese Kombination, wie man die Robotermeister erledigen sollte und so weiter natürlich ausprobiert. War damals ja wirklich so ein bisschen sehr arg an selber erforschen. Ne? Das, das fehlt eigentlich so in den Schoß, sage ich mal. Mega Man 3 für den NES ist da er anscheinend erschienen. Ja, dieser Tipps, auch hier, ne? Diese einfache Gestaltung. Das wurde damals echt wesentlich professioneller, herrlich. WWF Superstars, Super Spiel, Fu Master, ey, die, die drei hatte ich sogar damals. Hm. Cool, cool, Noch mehr Tipps, a type hatte ich auch, jetzt auch auf dem Gameboy, wow ich habe hier alle Spiele damals wirklich gehabt, finde ich echt faszinierend, cool. Hm. Satellitenspiel, Boulder Dash, ja gut, Solstice, das heißt, alles schöne Spiele und damit sind wir schon durch. Ich weiß für eine Blätterfolge eine relativ kurze Folge, würde ich fast sagen, aber ist natürlich auch ein überschaubares Magazin, aber ist klar, das Superinterno gab es noch nicht. Die haben es da noch nicht so ganz so sehr gepusht gefühlt. Und auf jeden Fall ist ein anderer Stil als sonst, aber trotzdem ein, eine schöne Ausgabe mal wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen wie immer und äh, ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch alle noch einen super fantastischen Tag, meine Lieben. Macht's gut. tschüss.